Mein Name ist Joshua Wichtrup, ich bin Hyrox coach und Athlet und ich erkläre euch jetzt erst einmal, was HYROX überhaupt ist. Hirox ist nämlich nicht nur einfach ein Wettkampf für Profis, sondern ein Wettkampf für jedermann. Das heißt, ihr könnt mit eurem Bruder, Tante, Onkel alle zusammen zu diesem Wettkampf fahren und einfach einen coolen Tag und ein tolles Event erleben. Wir müssen als erstes 1000 Meter laufen. Bevor wir nämlich weitermachen mit dem Skierg. dann müssen wir wieder 1000 Meter laufen und anschließend kommt die härteste Übung für die Beine, der Push-Sled. Danach geht es wieder zum Laufen, das wird ein bisschen holprig, aber auch die 1000 Meter meistern wir. Und wir kommen zum Pull Sled. Wir ziehen dann den Pull Sled durch, 50 Meter und anschließend ist wieder Laufen. Dann haben wir schon relativ viel geschafft von den Sachen, die wirklich hart für unser System sind. Und wir machen weiter mit den Burpee Broad Jumps, also auf den Boden legen und einen Strecksprung nach vorne, so weit wie es geht. Wieder dann Laufen dazwischen, euch fällt auf, das kommt immer zwischen den Übungen. Laufen, Übung, Laufen, Übung. Wenn wir das haben, kommt als Übung Nummer 5 das Rudergerät. Hier können wir so ein bisschen durchatmen, die Pace erstmal konstant halten und die Herzsequenz vor allem runterbringen. Im Anschluss haben wir wieder das Laufen, wir ziehen die 1000 Meter durch, langsam begeben wir uns zum Ende, wir wollen also unseren Körper nochmal pushen, alles aus uns rausholen und wir gehen weiter zum Farmers Carry. Dadurch, dass die Übung so kurz ist, habt ihr nicht viel Zeit zu verschnaufen bei dieser Übung. Ihr müsst also durchziehen und dann geht es wieder zu dem 1000 Meter Laufen. Wir haben dann Lunges als Nummer 7. Das geht nochmal ordentlich auf die Beine, bevor wir auf die letzte Runde laufen gehen. Und bei der letzten Station haben wir 100 Wallboards. Hier heißt es einfach nur noch überleben, durchziehen und Gas geben. Das Allerwichtigste ist, genießt den Moment danach. Ihr werdet merken, ihr seid voller Glücksgefühle. So ein Event zu schaffen ist un unglaublich toll. Teilt das Ganze mit euren Freunden, Familie und ich freue mich, euch beim nächsten Event zu sehen.